Willkommen zurückreisen. Wir sind in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir den großzügigen Keller gebaut, der zwei Etagen hoch ist. Also einfach nur eine erhöhte Decke. Wir können uns das mal hier angucken. Hat man dann wegen so ein bisschen Platz zur Decke. Müssen wir mal sehen, ob das dann jetzt kühler ist hier drin. 0,3 Grad. Das Eis drin liegt. Ich habe schon Felder angelegt für das Eis. So, Dann habe ich hier angefangen, ein Gebäude zu bauen, dafür noch für Lagerplatz. Aber irgendwie haben wir keine Steine mehr. Hier wird aber noch frei, äh, fleißig gearbeitet. Nur zurzeit nicht. Müssen wir mal wieder gucken hier. Anfertigen. Wie sieht das mit der Nahrung aus? 188 Mahlzeiten. Dann können wir irgendeinen der sowieso noch viel zu tun hat, wieder auf zwei setzen Und der hat nicht sonderlich viel zu tun außer Bergbau das kann so bleiben anfertigen haben die ja eigentlich alle sehr hoch Nach dem Kochen. Ja, wir brauchen ja halt ein bisschen Essen. Und mal hier aufgeklappt lassen. Das soll das immer sehen. Muriel macht das gerade. Was hat der denn? Bergbau, Bau, Schmieden. Wir benötigen noch sehr viele Steine, die irgendwie keiner gerade herstellen will. Und wir haben ja auch extra zwei Tische. also wir haben gerade Herbst was haben sie an noch Sommerkleidung das geht aber noch wir haben auch fast keine Lehmziegel mehr also irgendwas Kommt der? Geht der, der? geht. Läuft hier falsch. Auf jeden Fall müssen wir hier noch den Graben zumachen. Falls wir das endlich mal hinkriegen sollten. Weil seit paar Tagen hier, also Spieltage, scheinen die nichts mehr zu machen. Geht zwar, dass sie irgendwas machen würden, aber hier wird nicht gebaut, hier nicht. Wir brauchen unbedingt Wohnhäuser noch. Auf die Seite wird es zwar gut, aber haben sie das hier entfernt? Ich muss hier schon wieder eine Treppe reinbauen, weil hier unten natürlich Leben lag. Und diesmal ist das Holz da hingefallen Können wir hier Erde reinsetzen hm. Jetzt nur die Frage stellen wir die Wohnhäuser hier hin Aber hier müssen wir noch so viel zumachen Oder stellen wir hier noch zwei hin Geht auch nicht wirklich Wir könnten hier ans Ende einstellen. Beiden Seiten. Also hier ein Haus und hier. Hier soll ja noch ein großes Gebäude hin. Und zwei Kirchen müssen wir noch errichten. Dass ja er noch hier in dem Provisorium ist. Mit den Schreinen brauchen wir ja erstmal andere Möglichkeit also eine Kirche und wenn wir eine hier hinbauen der Schöpf, wovor hat er sich wieder eingebuddelt er sitzt auch im Gebäude jetzt der, der sitzt da und zockt eben hat er gegessen und getrunken ja Benötigt Schlaf. Soll er sich halt hinlegen, ey. Rob. Ja, dann geht Rob halt eine Stunde früher schlafen. Ja, scheißegal, ja. Ah. Rob. So. Oh ja, Autospeichern war ja klar. So. Hier sind zwei gar nicht eingeteilt oder wir stellen auf beide Seiten ein Haus, also hier oben und hier unten. Und dann die Kirche. Ah. Können ja mal hier eins planen, falls hier eins hinpasst schon. So. Aber wir haben ja auch von nichts mehr. Also keine Ziegel, gar nichts. Na geil, passt nicht. Wer hätte es erwartet. So... Fenster Tür, ja Treppe als und Stützbalken da das neue irgendwie gar nicht mehr hält Hier sind dann zwei zwischen einer und drei. Das mit der Treppe ist echt... Oh, können wir die nicht einversetzen vielleicht? Ja. Steht da sowieso nichts. Also wenn wir die vielleicht irgendwie wieder entfernen. Die Treppe auch. Und die dann hier hinsetzen. Das sieht ja auch scheiße aus. Also, wir könnten. Wenn die hier steht. Na, ja, davor, dahinter. Also so. Aber ich weiß nicht, das könnte so weit sein. Hier wieder die Mauer nicht halt. Neulich ist nämlich hier oben die ganze Etage runterkommen in der Mitte. Warum auch immer. Die hier sind alle runtergekommen, also eingebrochen unter Fußboden. Warum habe ich dann hier die Balken so gesetzt? Hier musste ich aber auch die Fenster verändern. Vorher waren die Balken so quer. Das hat scheinbar nicht gereicht. Jetzt ist hier Stabilität 3. 3. Und hier ist halt nur 2. 2. 2. Müssen wir sehen. Oh, dann nehmen wir den einen hier weg. Wir können den leider nicht einen rüber machen. Wenn er sagt, da geht nicht, ist die Treppe. Das Doof wir können auch nicht erst die Treppe bauen und dann. Also, oder andersrum, erst den Balken. Und dann probieren die Treppe hier hinzustellen. Also, aufgrund der Treppe haben wir immer drei frei. Hier haben sie den Dreckspush nicht entfernt. Ich, weiß, ich kann hier nicht zumachen. Und wieder speichern. Also, das Spiel ist super schön und so, aber steht eigentlich nur aus nachts. Aus Autospeichern in der Nacht. Das ist zwar gut, wenn das Spiel abstürzt. Aber es ist wirklich ja nur nachts. Und die Nacht kann man nicht überspringen. Die ist zwar automatisch auf Dreifachtempo. Aber irgendwie hat man das Gefühl trotzdem geht der Tag schneller rum als die Nacht obwohl man beides auf dreifachtempo laufen lässt ja, hier diese Mistviecher fressen uns alles weg ja, wo sind die Viecher die tauchen nie in unserem Keller was zum Henker So viele Esel? Der ist ausgewachsen. Haustier, Haustier, Haustier, Haustier, was zum Haustier? Haustier, warum haben wir so viele Esel? Ich dachte, wir haben Munde. Alles Hunde. Katzen. Ein Esel. Noch zwei Katzen. Hier, der könnt ihr mal transportieren. Ja, wir haben, warum auch immer, einen Haufen Esel neu dazu bekommen: Katze. Ungeziefer. Katze, Ungeziefer. Warum wir die ganzen Haustiere ja? Haben sie es jetzt doch ins Spiel hingekriegt, dass die sich vermehren können? Und die dann automatisch Haustiere sind? Wäre ja cool. Aber mein Gott, wir haben doppelt so viele, wenn nicht sogar dreimal so viele Haustiere wie Menschen. Ich habe auch keine Ahnung, was wir mit diesem Scheiß Essig machen sollen. 2.304 Essig. Keine Ahnung. Ja, cool. So sieht man leider nicht, wie viel Johannes beim Monat. Ist ja ärgerlich. 5.300. Jetzt noch wüsste, was ich hier rein tun wollte. Also, hier haben wir verpackte Mahlzeiten. Hier Johannisbeeren. Hier die anderen frischen Zutaten. Hier ist Alkohol. Also fertig fermentierter. Fermentieren tut da oben. Was wollte ich hier rein tun in die Reihe? So vielleicht. So. Können wir ja mal machen. Setzen wir hier noch ein paar hin. da genug Platz für Eis und man kann theoretisch hingehen in jedes Fach so aber ich finde man kann viel besser reingucken seitdem es zwei Etagen hat also hier mal so reingeguckt man kann auch gut jetzt dann besser anklicken da man die Balken komplett entfernen kann Könnten wir hier auch, aber hier ist dann mit Balken. Sieht schon engter aus. Also die Räume sind auch schmaler, logischerweise, aber also zwei hoch ist irgendwie echt cool. Wie warm ist denn da? 0 Grad. Hier drüben so. 1,6. Warum ist denn hier kein? Hm. So. Nee, wir machen die mal weg. Wir machen die auf die andere Seite? So? Dann können wir es nämlich ganz durchziehen, so? Jetzt ein bisschen ärgerlich, dass hier nicht drei breit ist. weiß nämlich nicht, wenn sie durch das Eis, also durchs Lagerfeld mit dem Eis laufen, soll da langsamer werden. Oh. Wie weit sind sie denn hier oben? Hier ist das zum Fermentieren. Ne, oder auch nicht. Wo sind wir denn jetzt? Da ist das zum Fermentieren über der Küche. Da sind es. Cool. 0 Grad. Ah, warum das denn jetzt? Ah. Die Dinger sind aus. Ach man, ey. Na, hoch reicht eigentlich. nicht sein die anderen macht auch keiner voll naja dann machen wir hier die große halle lang die da probieren über mehrere monate hinaus zu bauen so also hier muss jetzt ja keine küche mehr rein das heißt eventuell passen noch mehr tische rein so, nehmen wir einen mittelgroßen. Oh, da ist eine Tür. Die nirgends hinführt. Da kommt dann erstmal eine Wand rein. Also, na jetzt hat er natürlich die Wand reingesetzt. Äh so. So, dann werden wir jetzt mit den Wie machen wir das? So, dann wäre hier der nächste. Könnte auf dieser Seite hier keiner sitzen wegen der Tür. Wenn wir das so machen, würden ja immerhin zwei nebeneinander passen. Aber dann ist da auch kein Platz zwischen, dass sie da rauskommen. Das so und so machen. Da lassen wir einen Platz, damit man rechts sitzen kann. Oder... So. So. Aber wie sitzen wir da jetzt dran? Wie viel hat der denn hier? 15. 10. 9. 8. Alter, mit so einem Stuhl... In der Kneipe sitzt man doch nicht so. so. Wir haben hier irgendwo so einen Stuhl stehen. Da. Ah, so. Ist das ein typischer Kneipenstuhl? Oder nehmen wir... Hier haben wir auch so einen. Hier ist ein Lager. Oder nehmen wir so ein. 10. 15. Also das es kostet uns fast kein Holz. Äh, nehmen wir halt die Stühle hier, auch egal. Es kostet uns kaum mehr Holz, also. So. Und nur mal schauen. Naja, ich bin ja... Welt. Hier ist auch eine Tür. Gut. Probieren wir das nochmal mit den Stühlen. Also. Da könnten drei sitzen. vielleicht aber hier kann keiner sitzen und auch nicht ist der Tisch voll überflüssig auf der anderen Seite genau selber könnte hier wir sitzen Das geht doch gar nicht. Das ist doch einfach nur scheiße. So, reißt die Tische ab heute noch. Beten, da ja, fick dich mit Beten, reiß den Tisch ab. Fünf Leute, einen Tisch abzureißen, ja. Großen Holztisch. Schön. Bei der Kneipe will man seine Ruhe haben. Maximal ein Vierradtisch. Er ist drei lang einbreit. Ja. Ist das so, damit da lang kommst? Und so. Ist da gar keine Tischreihen in den Raum hier. So. das ist doch scheiße Oh. Äh. Das ist dann heißt dass diese Streben nur zehn weit gehen. Und sonst musst du Säulen in den Raum bauen. Och nee. Mit sechs Leuten. Und warum ist der Tisch länglich? Also, mal im Ernst. Ein einzigen fast rechteckigen. Also, quadratisch gibt es riesen Riesentisch hier. mir mit einem Tisch mal im Ernst. War oben auch diese Scheiße. Hier dann mit ein freies. Ja, geil, dann passen oben auch zwei Tische rein. Ist doch für Arsch. Ja, hier kannst du gar kein hinsetzen. Wenn sie die treppe runter. doch. Ein letzter Scheiß. Er geht trotzdem nicht. Ach scheiße. Ein bisschen ärgerlich, dass man den hier nicht dran machen kann. Also großer Tisch ist für den Arsch. Ja, hier ist es einfach fickt den Tisch rein. Ja. Ist doch. Ja, so einen kleineren Tisch gibt's nicht. Hier nur so einen scheiß Länglichen. Jetzt ja hier nirgends hinstellen. So, und keine Barhocker dran stellen hier oben. Geht an die Wand da. Dann da ein Barhocker dran. Ach, Scheiße. War schon wieder auf Pause. So, Dreckshocker. Ah cool geht nicht, war ja klar. Ich hab ja die Verzweiflung hier. Ah, hm. oh, nee, ich hab vergessen, dass sie... Penner unten jetzt auch bauen. Das ist ein Scheiß hier. Einzelebene habe ich angeklickt. So. Oh, wähle den Scheiß Stuhl aus. So schwer ist nicht. Oh Gott, was hat er angewählt? Hoffentlich ist es der Scheißstuhl. Oh Herr Gott, ey. Was zum? Herrgott, was reißen die denn jetzt ab? Macht halt ihr Spackos, ey. Jetzt kommen da hier braucht braucht der Haufen Scheiße. Da. Ein dämlichen Tisch, dämliche Stühle. ach Bandbanner. Gar nicht dämlich, ey. Die Kneipe Bandbanner hängen. scheiß Hängen acht Stück und auch ewig viele Fackeln war das, ne? Ah, vier Fackeln. Na, ist so ein Scheiß. Wer ja. sich den Scheiß aus wieder hat. So, da muss aber noch ein Wärmebehälter hin. Eine Kneipe kann einer aus Metall hin. Oh. Hm, vielleicht so. Ach, die fallen auch so auf die Fresse. Wenn das hier oben gebaut ist, hat man 2, 4, 6, 7 würde natürlich ein Wandbanner fehlen. Gibt es denn hier so? Schildhälter. Oh ein Schild, ja. Hm, super, wir müssen auch noch ein Schild anfertigen. Das muss jetzt gar nicht sein. Wie schwul sieht so ein Hirschkopf aus? Das ist eine Trophäenhalterung, heißt wir müssen noch so einen Scheiß Hirschkopf irgendwo finden. Ja, dann hängen halt hier noch so ein Scheiß Banner hin. Also mach ich mal im Ernst, Umsinnig sie nicht hin, ja, komm, fick dich ganz im Ernst. Wie kommt er nicht hin? Das hängt einen halben Meter über der Treppe. Echt jetzt? Aber die wollen mich doch verarschen. Ah. Hier vorne ist auch viel Scheiße. Dass du den ganzen Scheiß in den Raum hängen musst, ne? So geht ja noch, aber... Alter. Ja, dann hängen da eine hin was das so lange dauert. Keine Ahnung. Die Katzen Katzenhuren rum bis zum Abwinken. und so wieder eine neue. Alle paar Tage neue Katze. Erstmal einstellen hier. Finden die ja ganz witzig. stellt Umherstellgrossade, gut. Unten auch. Ne. Geil, obwohl Treppe drin ist, haben sie geändert. Scheiße. Wir müssten denselben Scheiß auch noch unten hinstellen. Egal, wir haben eine große Halle. gegen so ein schwarzens jetzt. Was wollen die Hurenkatzen hier? Können wir die nicht abstechen oder so? Schlachten können wir so. Warte, die haben doch bestimmt ein Problem damit, Katze zu essen, oder? Ach, mal gucken, mal gucken. Haben die ein Problem damit, Katzen zu essen? Verzehrdauer, Bewegungstempo. P-Zwachs, Tauschhandel, Schnäppchen. Städtischer Wert 30, wo der auch immer herkommt. Und warte, die haben doch hier so einen Booster-Scheiße. der gar keiner, oder? Oh, da steht das aber anders. Ah, hier steht das. Muriel. sein halt permanent überhitzt. Überrechtlich. Noch Gut, hat okay. irgendeiner ein Problem damit, Katzen zu essen? das ist ein Idiot? Gefühlloser Idiot. Aber nachdenklich. Wow. Oh, guck mal, der frisst alles. Ja, guck mal, der frisst alles. Können wir auch die Katzen schlachten? Also, wenn wir im Winter kein Fleisch haben, macht man die Katzen. So, ab nach unten. Stellen wir jetzt hier hin. Das muss ja jetzt gar nicht mehr als große Halle zählen. Haben wir auch eine. Aber der Tisch ist so potästlich. So das würde sogar noch. Ich hab da ein freigelassen. Also Stuhl, ein frei, Stuhl. Ja, geht nicht. Scheiß Tür. Oh nee. Und so zu einer Tür. So, Diese Katzen, ne? Geil, egal, ob ich runter scroll oder beng, sechs Katzen bleiben da. Also hier ein Tisch. Was ah, soll noch einer nehmen? Mal, so müssen sie sich nicht mit den anderen beschäftigen. Und die kriegen jetzt auch alle nur Dreckshocker. So. Dann kann hier bestimmt noch irgendwie ein vielleicht so einer hin. Also warte mal, da ist die Tür und da ist die Tür. Oh, diese Katzennerven vielleicht. Also, wenn ihr nicht wollt, dass wir sie schlachten und essen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten lachten wir die. Also, hier wird ja ein Tischchen passen, aber dann kann man ja schon wieder da nicht. Oh, uh, doch, warte mal, da könnte man sitzen. Aber wir müssten ja so machen, ne? Irgendeinen einen frei und so. denn hier gehen und da Stühle ran? So. Wir können nach hinten aufstehen. So. So. Oh. So geht keine Säune in die Kneipe. Muss ich mir noch nicht erzählen. Kleine Tische und Hocker. Ich würde ja lieber einen Tresen basteln irgendwie, aber... Das scheint nicht zu funktionieren. Mal so sich in der Ecke setzen. Oh. So. Oh. So. So, vielleicht. Ocker okay, hocker. Okay. Hocker, okay, hocker. Okay. Hocker, okay, hocker, okay, okay. Hier einer, da einer, da einer. Von ihrem Pech. So. Würde eh nicht als Halle zählen, weil es nur kleine Tische sind. Können wir aber wenigstens so ein paar Fackeln hinhängen. Hier. Und ein paar Heizungen einbauen. Geht das ja wieder los hier. Also. auch vielleicht eine Fackel. Auf der anderen Seite auch. So. Wir können ja ruhig an die... Dorf fackeln. Da über dem Tisch ist nicht so gut. Bei dem Alkoholiker-Pack. Dann prügeln die sich und hast nicht gesehen. Aber so und dann Heizung. Der eine zum Beispiel können wir hier hinstellen. Da in die Ecke eine. Und da in die Ecke eine. Geht doch baut meine Knechte das müssen wir jetzt nur noch hier vorne gucken was wir das hier gemacht haben mit den Wie waren das hier da also da hey, warte mal jetzt da muss hin ein Schild, ein Schild, ein Schild, ein Schild. Da, da, da, da, da. So. So. Schild, Fackel. So. So. Da, da, da, da, da. Fackel. Fackel. Fackel ist nämlich ein Wohnhaus. Und das hier ist eine Kneipe. So. Gibt es irgendein Symbol, was eine Kneipe verdeutlicht? Bierkrug oder so? Gibt es nicht. Hm. Ja, ist ein Fragezeichen. Du bist. nie zur Bärentatze. Warte mal, das ist eine Bärentatze. Was ist das dann? Wir nehmen jetzt zur Bärentatze. In Schwarz. Nur Bären dazu. Das ist nur zur. Ja, Handel, Damit ich mir das merken kann. Nur dazu. Bären dazu, dazu, dazu, Oh. Nein, ah. So. so. Wie gesagt, leider steht das ja nicht auf dem Schild. Die pennen schon wieder. Man, die machen ganz einfach nichts anderes. So, hier. Weil ich gerade das Forschungsgebäude sehe. Fehlen noch Sachen. Heißt, wir können das hier noch nicht abbrechen. Und wenn das alles erforscht ist, dann können wir hier das abbrechen. Dann haben die wieder mehr Zeit für andere Sachen. So. Hier haben wir ein halbfertig gebautes Wohnhaus. Oh, der Busch ist entfernt. Ich mir doch was getan. Hätte das gedacht. Ui. So. Und so… So… Danach können wir nämlich auch hier die Wege entfernen. sobald die hier noch ein oder zwei gemacht haben dann können wir die Wege entfernen dann können sie das von oben auffüllen wie sie das von hier auch schon machen so solange können wir allerdings hier nicht das Wohnhaus fertig bauen was sehr schlecht ist da wir ja keine Zeit mehr haben sich gerade wir legen jetzt hier aber mal Bodenkost drauf. Nur zur Stabilität. Und in der Mitte Holzfußboden. So. Dann können die das machen. Wir machen in der nächsten Etage, äh, nächste Folge die obere Etage. Bauen da Zimmer wieder ein. Und werden hoffentlich hier auch noch ein Wohnhaus. Dann haben nämlich alle es sieht da hier aber auch nicht normal aus. Und dann haben alle jetzt dann wirklich einen Schlafplatz. Weil dieses Zimmer hier die Mecher okay, das zählt jetzt. Aha, falscher Haus. Mecher. Hier waren nämlich noch, warum auch immer, Gemeinschaftsschlafzimmer. Irgendwelche waren noch Gemeinschaftsschlafzimmer. Mecher. Gemächer. Die Die Milcher. Das auch. Weil wir haben gar nicht genug Schlafplätze und es wird gar nicht eingeblendet. Gemächer. Milcher. Über den Dach drauf. Da ist ein Dach. Da. Da. Hier fehlt Dach, weil ja gut, wir haben auch keine Steine. Aber das ist nur ein Lagerhaus. Das ist nicht weiter schlimm, dass wir jetzt gar keine Steine haben. Ne, hm, seltsam. Es wird jetzt alles als Gemächer gezeigt, aber... Trotzdem haben wir hier nur... 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wie viele haben wir? 1, 2, 3... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also einer hat sowieso keinen Schlafplatz. Keine Ahnung, warum das gar nicht angezeigt wird. Er wird ja wohl eher nicht im Krankenhaus schlafen. Und letztes Mal war, wurde das hier halt als Gemeinschaftsschlafzimmer angezeigt, obwohl es ja in sich abgeschlossene Räume sind. Also weiß ich jetzt auch nicht. Warum das jetzt auf einmal wieder anders angezeigt wird? Vor oh, allen Dingen, da schläft er. Also er schläft im Flur. Oben im Flur. Gut. Dann werden wir uns um sein Zuhause beim nächsten Mal kümmern. Bis dahin. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.